Wir stellen euch heute den Essex Gel Pursue 8 vor. Katja, wusstest du eigentlich, dass Essex hier den Schuh auch auf die weibliche Anatomie zugeschnitten hat? Ich finde das natürlich super, weil gerade in meinem Alter gibt es mittlerweile mehr Läuferinnen als Läufer. Dementsprechend ist es für mich nur zeitgemäß, den Schuh wirklich auch auf weibliche Bedürfnisse anzupassen, ähm, weil der weibliche Körper nun mal auch in der Hüfte anders gebaut ist, die Beinachse anders steht, äh, der Fuß generell hinten etwas schmaler ist. Ähm, wie genau sieht man das jetzt in diesem Schuh? Also tatsächlich merkt man es vor allen Dingen in der Ferse. Ne? Also Frauen haben in der Regel eine etwas äh, schmalere Ferse und der ist hinten ein bisschen enger. Müsste einen guten Halt geben, auch bei Frauen. Ähm, wir haben einen etwas breiteren Vorfuß und vor allen Dingen eine etwas unterschiedliche Sprengung. Also bei dem ähm, Herrenmodell haben wir 10 mm Sprengung, also das heißt der Unterschied zwischen Ferse und, ähm, und Vorfuß. Und bei den Frauen 13 mm. Du bist den Schuh jetzt gelaufen, wie gefällt dir der so vom Laufgefühl her? Ich muss sagen, dass ich vor allen Dingen diese schmale Fersenkappe sehr angenehm finde, weil ich einen sehr schmalen Fuß habe und man eben auch durch dieses Material in der Fersenkappe wirklich einen, einen guten Halt hat, wenig Blasen bekommt und ähm, generell die Passform Essex-typisch einfach ähm, angenehm ist. Also das Flightform-Material ist geblieben, das hatte der Vorgänger auch schon, ein sehr reaktives Material. Ich finde ihn so ein bisschen smoother geworden. Es ist ein bisschen Und, dynamischer geworden, ja, genau. auch. Also so ein bisschen, macht ein bisschen mehr Spaß im Training. So. Ja. Man denkt, auf den ersten Blick habe ich gedacht, oh, ist das doch ein Stabilschuh, ist er aber nicht. Also das ist rein farbliche gekennzeichnet, also er hat keine stützende Wirkung. Ähm, vielleicht noch ein Aspekt, der mir auch ganz gut gefällt hier, das Ohrmaterial ähm, ist aus ich glaub, über 30 Prozent recyceltem Material hergestellt. Das ist, glaube glaub ich, ein Weg, der äh, erstens nachhaltig ist und zweitens auch äh, weiter fortgeführt werden sollte von den Herstellern. Auf jeden Fall. Ja. Also, ich glaube, wir haben hier einen sehr interessanten Schuh. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt oder auch den Schuh mal anprobieren möchtet, dann sucht den Händler in eurer Nähe und den findet ihr auf sport2000.de.